Der Pharisäer und der Zöllner. Eine Geschichte, die Jesus erzählte. Das ist Raphael. Raphael ist Pharisäer. Pharisäer waren zur Zeit von Jesus so etwas ähnliches wie heute Pfarrer oder Priester. Das ist Zachäus. Zachäus ist Zöllner. Zöllner waren dafür verantwortlich, die Steuern einzutreiben. Und sie waren von allen verhasst weil sie die Leute häufig ungestraft durch zu hohe Angaben betrogen. Eines Tages gehen beide in den Tempel. Das war damals so etwas ähnliches wie heute eine Kirche. Ein Ort, um Gott zu begegnen. Raphael betet laut und erzählt Gott, wie gut er lebt und wie genau er sich an die Gesetze hält. Er dankt Gott, dass er besser ist als andere Menschen. Zareus hingegen Geht, ohne nach oben zu sehen, leise in die hinterste Ecke des Tempels und bittet Gott ganz leise um Vergebung für die vielen Dinge, die er falsch gemacht hat. Jesus lobt Zacchaeus, weil er demütig war, hat Gott ihm verziehen. Auf Raphael hingegen ist Gott zornig, weil er überheblich war, verzeiht er ihm nicht.